Herzlich willkommen nochmal zum dritten Tag auf der FOSGIS 2020 in Freiburg. Containerbasiertes Arbeiten ist ja in den letzten Jahren sperren Mode gekommen. Momentan wird ja alles geklustert, was geht, und natürlich kann man das auch mit Geodaten machen. Wie das funktioniert auf Kubernetes, das erklärt uns jetzt Richard Bischoff. Ja, guten Morgen nach Freiburg. Hier ist Richard Bischoff aus Niedersachsen. Ich freue mich, dass ich äh, trotz der aktuellen Situation den Vortrag halten darf. Ich arbeite beim Landesamt für Geoinformationen und Landesvermessung in Niedersachsen und habe mich im Rahmen einer Abschlussarbeit eines Studiums das letzte halbe Jahr mit dem Thema skalierbarer Plattform zur Verarbeitung von Geodaten auf Basis von Kubernetes auseinandergesetzt. Meine Erkenntnisse möchte ich heute kurz teilen mit Ihnen oder mit euch. Was ist die Motivation? Na, wir möchten versuchen, den Durchsatz der Geodatenverarbeitung durch horizontale Skalierung zu steigern. Was bedeutet das? Auf der linken Seite sehen wir jetzt eine äh, eine Darstellung von vielen Rasterdaten, die wir verarbeiten möchten, woraus wir neue abgeleitete Daten erzeugen möchten. Ähm, diese in diesem Kontext wird also jede Rasterdatei durch eine bestimmte Funktion zu einer neuen Rasterdatei verarbeitet. Die Idee ist, wenn wir eine Instanz dieser Funktion laufen haben, können wir nur eine begrenzte Menge von abgeleiteten Rasterdaten erzeugen und eigentlich wäre es ja ganz cool, wir erhöhen einfach die Anzahl der Funktionsinstanzen und können dadurch auch den Durchsatz der neu erzeugten Rasterdaten steigern. Man kann sich das Ganze so ungefähr vorstellen, wie wenn man eine Autobahn baut, dass eine Autobahn mit drei Spuren natürlich mehr Autos pro Zeit transportieren kann, als wenn man nur eine Spur hat. Gleichwohl gibt es bestimmte Aufgaben oder bestimmte Situationen, wo auch bei drei Spuren beispielsweise eine Tankstelle einen begrenzenden Faktor darstellen könnte. Das Ganze habe ich an einem äh, Anwendungsbeispiel konzipiert, und zwar ähm, anhand des Datenbestandes des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen, wo wir 130.000 ähm, Rasterdaten, pankromatisch 8 Bit, ungefähr 10.000 mal 10.000 Pixel vorliegen haben und aus diesen rektifizierte Rasterdaten erzeugen müssen, die dann für die Luftbildauswertung herangezogen werden können. Feld, was auch über, diese, ähm, über das vorgestellte Konzept abgearbeitet werden kann, ist beispielsweise die fotogrammetrische Analyse genau der gleichen Rasterdaten, wo wir versuchen, eine Detektion von Objekten auf diesen Rasterdaten vorzunehmen. Ich habe mich in diesem Beispiel und auch mit dem, was ich heute Ihnen oder euch vorstellen möchte, hauptsächlich auf den Part der geometrischen Transformation äh, beschränkt habe aber in meiner Ausarbeitung dazu auch die fotogrammetrische Analyse abgedeckt. Die Datenverarbeitung im Kontext der IT müssen wir auch mal ein bisschen über den Tellerrand sehen. Beispiel, ähm, gerade bei der, ähm, bei der Verarbeitung von Geodaten haben wir es mit einer vergleichsweise großen Datenmenge zu tun, zum Beispiel Fernerkundung. Ähm, gleichwohl gibt es auch in dem Kontext der IT die Forderung nach der Konsolidierung und dem Einsatz von marktüblichen Technologien. Im Kontext der IT wird gerade in den letzten Jahren verstärkt auf Cloud Computing gesetzt. Die Vorteile nach Bitcom Research dafür sind zum Beispiel schnellere Skalierbarkeit, verteilter Zugriff auf Ressourcen, hohe Effizienz. Gleichwohl sind Behörden und staatliche Organisationen doch eher zögerlich bei der Adaption. Gleichwohl steht dem natürlich ein wachsender Innovationsdruck durch die Digitalisierung Rechtsansprüche von Bürgern auf digitale Services entgegen. Also es gibt eine große Motivation, Architekturen und Technologien des Cloud Computing für unsere Problemstellung anzuwenden. Wenn wir so eine Skalierbare Geodatenverarbeitung jetzt also in einem System und auch in einem Systemkontext sehen, dann stellen Sie sich heraus, dass wir vor allem auf Desktop GIS oder Web GIS ähm, mit diesen äh, äh, interoperabel sein müssen. Glücklicherweise gibt es dort OGC-Webstandards und äh, HTTP bzw. HTTPS haben sich bereits als Protokolle etabliert. Bezogen auf das System müssen wir auch unterschiedliche Aspekte beachten. Das eine ist einmal die Verarbeitungskomponente, die idealerweise eine polyglote Implementierung ermöglichen soll, was so viel bedeutet, dass sie in vielen Programmiersprachen möglich sein muss, damit man eben auch bestimmte Frameworks, die für eine bestimmte Programmiersprache äh, existieren, einsetzen kann. Die Verarbeitung erfolgt natürlich nicht immer permanent mit dem gleichen Durchsatz, sondern durch bestimmte Ereignisse wird erst eine Verarbeitung ausgelöst. Das führt dazu, dass bestimmte Verarbeitungen in einer kurzen Zeit durchgeführt werden müssen und über einen lange, längeren Zeitraum hin vielleicht auch gar keine Verarbeitung notwendig ist. Glücklicherweise sind diese Verarbeitungen meistens statuslos, also Eingabe muss einfach zu einer Ausgabe äh, verarbeitet werden und die Implementierung erfolgt meist von Domänenexperten, also Experten für Fernerkundung oder Bildanalyse. Die Datenhaltung muss vor allem Rasterdaten berücksichtigen. Ein Beispiel dafür sind die GeoTiffs. Und im Fall des KBD haben wir ungefähr 400.000, also 130.000 mal drei Datensätze mit jeweils 100 Megabyte, so dass wir insgesamt auf 40 Terabyte kommen. Bei den Rasterdaten handelt es sich meist um Write-Once, Read-Many Zugriffe, was bedeutet, eine Rasterdatei wird meist nur einmal geschrieben und dann häufiger abgerufen. Nicht zu vernachlässigen sind dabei dann natürlich auch betriebliche Aspekte, wie zum Beispiel das Monitoring äh, der einzelnen Komponenten, Resilienzaspekte, Security, Wartbarkeit etc. Um diese ganzen Anforderungen jetzt in ein System zu gießen, äh, ach so, äh, äh, andersrum, bei der Verarbeitung ähm, und der Datenhaltung, wenn wir uns nochmal auf diese beiden äh, Aspekte beschränken, gibt es für die Verarbeitung genau dieser, äh, mit diesen Anforderungen, die dort aufgeführt sind, das FAS-Paradigma oder das FAS-Modell Function as a Service wo also genau für diese Anwendung Cloud-Anbieter bestimmte Lösungen schon geschaffen haben. Ein Beispiel sei hier mit Amazon Lambda genannt. Für Datenhaltung mit genau diesen Anforderungen werden meist Object Stores eingesetzt. Ein Beispiel dafür wäre das Amazon AWS S3 Simple Storage aufzuführen. Der Entwurf jetzt, um ein verteiltes System mit Object Store und FaaS Aufzubauen sieht also vor, dass wir Object Store und FARS als Container aufsetzen. Ähm, mithilfe eines Service Meshes können wir die Komplexität der Implementierung der FARS-Funktion reduzieren. Und natürlich immer, wenn man Container auch in einer Produktionsumgebung letztendlich betreiben möchte, ähm, sollte man nicht auf die weit verbreiteten äh, docker Compose etc Frameworks eingehen, sondern man sollte tatsächlich dann etwas verwenden wie Kubernetes, also ein Framework, was speziell für den äh, produktiven Einsatz auch von Containern gedacht ist. Wenn wir diese Phars ähm, und Object Stores, äh, wenn wir da auf die Suche gehen nach verfügbarer Open Source Software, dann finden wir min.io als ähm, Object Store, OpenFaaS als äh, FaaS-Komponente und als Service-Mesh link -ID, die sehr einfach auf Kubernetes zu betreiben sind. Glücklicherweise erfolgt auch die Kommunikation dieser einzelnen Komponenten fast ausschließlich über HTTP, so dass die Kommunikation innerhalb des Clusters sehr einfach ähm, zu managen ist und diese Komponenten auch von außerhalb, nämlich von unseren Geoinformationssystemen, gut eingebunden werden können. Auf der rechten Seite ist jetzt mal die, der schematische Ablauf einer ähm, Verarbeitung von Geodaten. Da ist uns wohl gerade der Ton weggebrochen. Kannst du uns noch hören? Ähm anscheinend nicht... So, wir sehen dich wieder. Können Sie mich wieder hören? Ja. Soll Ge ich weitermachen? Ja, gerne. Okay, also die FAS-Komponente instanziert eine Funktionsinstanz, die mit Hilfe der übergebenen Uhr des Objects dieses Object aus dem Object Store lädt und verarbeitet. Das Ergebnis der Verarbeitung kann, wenn es zum Beispiel eine neue Rasterdatei ist, wiederum im Object Store gespeichert werden und die Funktion gibt als Rückgabewert die Uhr des gespeicherten Objektes zurück. Anschließend kann das GIS nun die neu erzeugte Rasterdatei aus dem Object Store laden. Um jetzt genauer mal auf den Object Store MinIO einzugehen, möchte ich kurz darlegen, welche Funktionalitäten dieser bietet. Also grundsätzlich ist er unter der Apache 2.0 Lizenz verfügbar, hat relativ viele Git Commits auf GitHub und auch ziemlich viele Stars. Als Funktionalitäten implementiert er hauptsächlich das S3 Interface oder die S3 API, so dass er auch kompatibel ist zur Implementierung anderer Object Stores. Deshalb ist er auch gut einsetzbar als Gateway für zum Beispiel AWS, S3 oder Google äh, Cloud Storage. Er bietet einen expliziten WARM-Modus, bei dem also transaktionale APIs beim Zugriff auf die Objekte ausgeschaltet werden. Zusätzlich bietet er Funktionalitäten noch wie Verschlüsselung, Sharding oder Replikation der Daten. Für Python, JavaScript, Java und .NET und viele andere Programmiersprachen gibt es ähm, SDKs. Und zusätzlich noch ein Command-Line-Interface, MC. Auf der rechten Seite sehen Sie jetzt einmal das, ähm, die Web-GUI. Sie sehen auch, dass ich die bei mir lokal aufgesetzt habe. Ähm, hier in der, in der linken etwas dunkleren Spalte ist ein sogenannter Bucket, also ein Ordner zu sehen, der rechts dargestellt drei Objekte gerade enthält, nämlich einmal unser Ausgangsimage dann das gekroppte Image und dann das defizierte Image. Über die Kommandozeile kann ich jetzt auf diesen, äh, auf diesen ähm, kann ich jetzt auf MinIO zugreifen und mir jetzt beispielsweise hier für, diese, für diesen Bucket alle Objekte anzeigen lassen. Die nächste Komponente ist OpenFaaS Rechts dargestellt sehen Sie schon einmal die Web-GUI und auch schon in der linken Spalte die Pleute-Funktion. OpenFAS ist ebenso wie MinIO ein relativ weit verbreitetes äh, Framework, hat ungefähr 2000 Commits auf GitHub und bietet die Möglichkeit, FAS-Funktionen als Docker-Container zu erstellen und zu verwalten, zu deployen, zu monitoren etc., Templates äh, bestehen für viele Programmiersprachen, darunter zum Beispiel Java und Python. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, über eigene Docker-Files entsprechende Templates zu erzeugen. Möglich sind natürlich auch synchrone und asynchrone Aus Ausführungen der Funktionen ähm, und Scale to Zero oder Scale from Zero. Auch äh, OpenFast bietet eine Kommando ein Kommandozeilen-Interface, mit dem ich mir jetzt hier einmal dargestellt alle deployten Funktionen ansehen kann. Und Sie sehen auch schon, dass ich für ähm, meine Funktionen zur äh, Generierung der rektifizierten Kriegsluftbilder ähm, entsprechende gdal funktionen dort deployed habe. Ja, abgerundet wird dieses Deployment also vom Service Mesh Linkerd. Ähm, auch dieses hat Ziemlich viele äh, Commits auf GitHub, entsprechend auch viele Stars und bietet vor allem Funktionalitäten ähm, im Backend für das Routing von Traffic, für die Verschlüsselung, äh, Retries, Timeout, Circuit Breaking etc. Telemetrie und Monitoring sind also deshalb auch direkt mit Built-In sozusagen. Realisiert wird das Ganze durch das Sidecar-Pattern. Ähm, die Idee, die bei dem Sidecar-Pattern äh, ähm, besteht, ist, dass zu jedem Funktionscontainer, also einem Fast-Container beispielsweise, ein sogenannter Service-Mesh-Proxy hinzugefügt wird, der jeglichen Eingangstraffic in, eine, in einen Pod übernimmt, diesen Traffic eben äh, verarbeitet und weitergibt an den Funktionscontainer. Das Ergebnis der Funktion wird wieder über den Proxy dann nach außen geleitet. Interessant ist dieses Pattern deshalb, weil es transparent für Entwickler arbeitet und automatisch diese Service Mesh Proxies in bestehende oder neu äh, instanziierte Pods injectet. Als äh, Format für die Rasterdaten bietet sich natürlich in diesem Fall das Cloud Optimized GeoTIFF an. Dieses ist also eine Erweiterung für das TIFF und auch fürs GeoTIFF und enthält gekachelte und verlustfrei komprimierte originale Raster und zusätzlich gekachelte und verlustbehaftet, dafür aber hochkomprimierte Pyramiden. In Kombination mit HTTP-Range-Requests, die von S3-Object-Stores unterstützt werden, kann also in einem mehrstufigen Verfahren immer genau derjenige Bildbereich aus dem Raster übertragen werden, der für die aktuelle Anzeige relevant ist. Ein Beispiel, bei einem Bild mit 10.000 mal 10.000 Pixeln können auf einem Full-HD-Monitor ohnehin nur 30% der Pixel angezeigt werden. Der Rest kann überhaupt gar nicht dargestellt werden. Ähm, Im ersten Schritt werden also die Metadaten aus dem TIFF-Header übertragen und gepasst. Und anschließend können dann über diese Range-Requests die entsprechenden Byte-Abschnitte für die jeweilige Anzeige übertragen werden. Ein Nachteil, der dabei natürlich entsteht und berücksichtigt werden muss, ist, dass sich der Speicherbedarf um ein, äh, ungefähr ein Drittel erhöht. Jetzt kommen wir schon zur Demo. Ich möchte zeigen, wie ich also jetzt hier von einem linken eingescannten Kriegsluftbild über den Aufruf einer äh, FAS-Funktion, die GDAL Translate äh, enthält, zu einem gekroppten Bild komme, und dieses gekroppte Bild dann über Passpunkte und die Anwendung von GDAL Warp zu einem rektifizierten Bild ableite. Was Sie jetzt hier sehen, ist einmal die Oberfläche von MinIO. Und zu sehen ist auch, dass hier jetzt einfach die erste TIFF-Datei, die also das originale Bild enthält, vorhanden ist. Hier in der Oberfläche von OpenFast sehen Sie jetzt, dass ich unterschiedliche Funktionen deployed habe. Dazu gehört zum Beispiel hier die gedal kopf funktion Diese Funktion werde ich jetzt über die Kommandozeile einmal ausführen. Dazu habe ich hier eine JSON-Datei erstellt, die einmal den Pfad des Bildes im Object Store enthält, sowie die Parameter, wo das Bild zugeschnitten werden muss. Diese Parameter werden dann von GDAL Translate verwendet. Dazu übermittle ich einfach diese Datei an die fast funktion So, das Ergebnis sehen wir hier. Wir bekommen also ein JSON-Objekt zurück, welches wiederum den Pfad enthält, wo jetzt das neue Raster vorliegt. Dazu gehe ich jetzt wieder in den MinIO Object Store, aktualisiere einmal die Seite und wir sehen, dass er jetzt hier ein neues, oder ein neues Tiff angelegt hat mit dem Namen Crop. Dieses werden wir jetzt als Eingangsdatensatz verwenden für die GDAL-WARP-Funktion. Auch dazu habe ich eine entsprechende Datei erstellt, die die benötigten Verarbeitungsparameter enthält, wie beispielsweise den Grad der Transformation, Passpunkte und auch hier den Namen des Eingabedatensatzes. Und auch hier bekommen wir als Rückgabewert nun einen Pfad, an dem das neue rektifizierte Raster vorhanden ist. Ich gehe wieder in Min.io, aktualisiere die Seite und wir sehen, auch das hat geklappt. Wir haben hier das Rectif, welches wir nun benutzen können und ähm, welches wir über den zurückgegebenen bekommenen Link in QGIS zum Beispiel einladen können. Dazu also starte ich einmal fix Kugis. So, wir sehen, dass sie hier jetzt einmal schon äh, ungefähr auf Niedersachsen äh, gesumt sind. Ich gehe zurück in die Kommandozeile, kopiere mir hier einmal entsprechend den äh, Pfad des rektifizierten TIFFs. Gehe über Layer, Layer hinzufügen, Rasterlayer hinzufügen und wähle Protokoll HTTP aus. Füge den Link nun in die URI ein und klicke auf Hinzufügen. Wir sehen, hier in der, im Layer-Bereich von QGIS ist dieser neue Datensatz aufgetaucht und ich zoome mal auf diesen Layer. Zack, da ist das Bild schon da. Und wir können auch sehen, dass die Übertragungsgeschwindigkeit, ja, ich würde mal sagen, annehmbar ist. Äh, dazu mache ich nochmal eben hier diesen Hintergrund eben weg. So. so, dass es also jetzt sehr einfach möglich ist, dieses TIFF direkt aus dem Object Store in QGIS einzuladen. So, zur Evaluation des Ansatzes habe ich auch äh, Experimente durchgeführt, die sich vor allem auf die Skalierung und die Auswirkungen auf den Durchsatz beziehen. Ähm, interessant bei diesem ganzen Ansatz ist natürlich, wenn ich Arbeitslasten habe, die über die Workload meines Clusters hinausgehen. Dazu benötige ich ungefähr eine Minute und zwölf äh, Sekunden, um einen weiteren Node zu meinem Cluster hinzuzufügen. Interessant ist natürlich auch, wie schnell neue Funktionen deployed werden. Das dauert zwischen 10 und 30 Sekunden etwa. Aufgrund der Zeit möchte ich einfach mal weitergehen. Fazit und Ausblick. Also vorgestellt habe ich heute eine skalierbare Verarbeitung von Geodaten mit Kubernetes. Dieser Ansatz löst Probleme des hohen Zeitaufwandes für die Verarbeitung und natürlich auch für die fehlende Anpassungsfähigkeit bestehender Architekturen. Durch Open-Source-Software sind vielzahlige Deployments möglich. Also beispielsweise können Sie einen äh, Kubernetes-as-a-Service in der Public Cloud nutzen, aber Sie können natürlich auch, weil Kubernetes auch äh, Open-Source ist, diesen ganzen Stack bei sich On-Premise deployen. Mögliche weiterführende Handlungsfelder sind die Integration in GIS, zum Beispiel, dass Object Stores als Datenprovider in QGIS angeboten werden oder auch für Function-as-a-Service direkte Toolboxen, vorhanden sind. Interessant wäre auch noch die Dekomposition von Funktionen weiter zu untersuchen. Dazu existiert ein Projekt, was auch auf OpenFast basiert. Weitere Anwendungsfälle, wofür dieser Ansatz verwendet werden könnten, wären beispielsweise die Klassifikation von Fernerkundungsdaten oder die Generierung von Teils für Visualisierung, beispielsweise vector oder raster -Tiles. Damit bin ich durch und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Richard, vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Ich denke mal, der eine oder andere wird eine Frage an Richard haben. Okay. Dem ist gerade noch nicht so. Äh, Richard, du hast ja vorhin kurz angesprochen, dass das cloudbasierte Arbeiten in den Verwaltungen nur sehr zögerlich Einzug hält. Äh, weißt du, woran das liegt? Ähm, technisch würde ich sagen, gibt es da wenig Hinderungsgründe. Das meiste sind eher gefühlt weiche Faktoren, die diesen Einsatz äh, noch erschweren.